Also ich gehe davon aus, oder habe ich gelesen, alles ist Bewusstsein, also auch der Tisch. Ja, der Tisch ist was, was ja gerade im Bewusstsein auftaucht, oder? Als Festigkeit, Gefühl von Festigkeit, als Geräusch, als Farben. Ja. Das taucht alles im Bewusstsein auf. Okay. Das. Ähm Verstehe ich dann so, das taucht im Bewusstsein auf, spricht, das nehme ich wahr. Ja. Wer nimmt das wahr? Also, was ist dann das Ich, das das wahrnimmt? Ja, ist dann ich, was das wahrnimmt, oder ist es einfach nur eine Wahrnehmung? Und dann vielleicht eine, ein Kommentar dazu oder ein Gedanke, ich bin das, der das wahrnimmt, oder. Das ist ein Gefühl von einem, von dem, was ich bin und das bezeichne ich als Ich. Wie fühlt sich das an? So wie immer. <lacht> so wie immer. Ich halt. <lacht> ja, ja, war schon immer so. Ja. Das würde ich als Ich bezeichnen. Ist jetzt das das, was denkt oder das, was... Ähm ja, was ist das Ich? Na, ja, gibt es das Ich? Das ist eben die Frage, was ist mit diesem Wort gemeint? Weißt du ich glaube, dass es sehr viele ähm, verschiedene Arten gibt, das Wort Ich zu verstehen, so wie das Wort Bewusstsein ja auch. Okay. Hast weißt du, so eine... Version davon, was, was man normalerweise unter ich versteht, dass ich es derjenige, der ähm, denkt, entscheidet, macht, genau und so weiter. Das ist ja das, was wir so unter ich ja. verstehen. Ich ja. habe es in der Hand. Ja, das ist eine <lacht> Erfahrung so? <lacht> manchmal. Ja, manchmal, manchmal nicht. Ja. Ähm, wenn ja, sagen wir, ich habe es gemacht, wenn nein, sagen wir, blöd gelaufen. <lacht> ja, genau, weil wenn nein, dann habe ich es ja nicht gemacht. Ja. weil Ich hätte es ja anders gewollt. Ja. ja. Ähm, Stimmt, ist unlogisch. <lacht> so, ähm, die Erfahrung, glaube ich, auch deine Erfahrung ist, dass da halt äh, ein Gedanke auftaucht im Bewusstsein, ein Impuls. Ähm, und dann, wenn das passende Gefühl dazu kommt, wird der Impuls umgesetzt, in der Handlung umgesetzt. So kann man sagen, ja. ja. Und wo kommt der Gedanke her? Schwer zu sagen, oder? Der ist irgendwie ausgelöst durch irgendwas. Also zum Beispiel jetzt ähm, durch ähm, was, was ich gesagt habe, das ist ausgelöst durch was, was du gesagt hast. Das ist, ähm, wie du gesagt hast, vielleicht ausgelöst durch was, was du gelesen hast. Oder durch irgendwas. Durch eine Neugier, mhm. durch ein Gefühl von mhm. irgendwas. Wo kommen Gedanken her? Und wo gehen sie hin? <lacht> und wo gehen sie hin? Sie <lacht> ja, sind plötzlich da und dann sind sie wieder weg. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, mir scheint nicht so, dass es da jemanden gibt, der sagt, so, jetzt denke ich mal das. Aber geht doch. Ja, aber das ist dann eben <lacht> auch noch ein Gedanke, also. die, wo es auch wieder Leute der sagt, so, jetzt denke ich mal so, wie jetzt denke ich das. Ja, ich kann mich ja rein vertiefen in Gedanken. Ja, und ähm, diese Beschreibung von ich bin das, der, der denkt, Ja. Ähm, wenn die für dich passt, kein würde ich nicht sagen, das ist eine falsche Beschreibung oder so. Mhm. Was ich sagen würde, ist es ist halt eine Beschreibung, mhm. die mhm. im Bewusstsein wieder auftaucht. Okay. Ja, und was, äh, was im Bewusstsein auftaucht, sind halt Beschreibungen, Gedanken, Sinnesempfindungen und so weiter. Aber nichts Persönliches. Nichts Persönliches, nichts Festes, nichts Statisches. Sondern einfach nur so ein Spiel von Energien, von Wahrnehmungen, von Impulsen. Aber wenn es alles, also ich gehe noch mal auf das Bewusstsein, alles taucht im Bewusstsein auf. Also taucht das Zimmer in meinem Bewusstsein auf. Ja. Du tauchst in meinem Bewusstsein ja. auf. Und auch ob das fest ist oder weich oder kalt oder heiß, äh, taucht auf. Sinneswahrnehmung, heiß, kalt, fest, weich ja. oder hart, weich, du, ich. Sinneswahrnehmungen. Sinneswahrnehmungen sind körperlich. Auch körperlich. Also es braucht einen Körper für eine Sinneswahrnehmung. Es braucht okay. Augen, um was zu sehen, Ohren, ja. um was zu hören. Und auch das taucht im Bewusstsein auf. Ja. Also weißt du, ähm, wenn deine Erfahrung irgendwie anders ist. Nein, ich kann nicht sagen, dass es anders ist. <lacht> ja. Gar nicht. Es ist nur, das ist nur ähm, so viel weiter als das kleine Ich, also als das, äh, die Person. Wenn das im Bewusstsein auftaucht, dann taucht ja die Person auch im Bewusstsein auf. Ja, aber was ist diese Person? Weißt du, das, ist, das sind halt... Körper. Ja, das ist der Körper und die Geschichten, die zu, zu dem Körper erzählt werden. Die Abenteuer des Körpers im Jahre 1994 oder so. Ja. ja da ist ihm folgendes passiert oder da ist mir folgendes passiert. Und dazu gibt es dann halt ein Gefühl, ja, genau so war das. Blöd oder gut oder was weiß ich. Und das sind Empfindungen, Erinnerungen, Gedanken, die im Bewusstsein auftauchen. Und dann wieder wechseln. Und? Aber das hat ja doch irgendwas mit diesem Körper zu tun. Also das heißt, es hat. Äh, ähm das heißt, ich habe dasselbe Bewusstsein wie du. Mhm. Also haben wir <lacht> das Bewusstsein. Ja. Das ist dasselbe Bewusstsein. Das ist dasselbe Bewusstsein. Ähm, mhm. Nur die Organismen, Dieser Organismus macht andere Erfahrungen als dieser. Also. Kann man wenn man jetzt so, wie soll ich das sagen, den Bewusstseinszustand äh, so erlebt wie du, das wahrnehmen. Rein theoretisch müsste doch das möglich sein, dass du auch das wahrnimmst, was, was hier abgeht. Das rein theoretisch ist... Weil wenn das eins ist, ja. ne? also mhm. wenn, dann müsste doch... Oder ist das vielleicht auch so, manchmal tauchen ja ähm, Gedanken gleichzeitig auf in verschiedenen Leuten mhm. oder Themen oder mhm. ähm, ach, ich wollte dich auch gerade anrufen und so weiter. Ja. Diese Gleichzeitigkeit könnte man ja sagen, ist ja ein Bewusstsein, also ist ja... Könnte sein, ja. Kann man jetzt nicht von Telepathie sprechen, sondern von irgendwie mehr Verbindung als erwartet oder so. Ja. Und dieses ganze Thema, also wenn du sagst, theoretisch ist es möglich, gebe ich dir absolut recht. Hm. Theoretisch ist alles möglich. Hm. <lacht> und so weiter. Ähm, ich bin aber nicht so, dass ich äh, ich habe keine Ahnung, was andere Leute denken, <lacht> wenn sie es mir nicht sagen oder zeigen. Okay. Ähm, ah, okay. Das, und ich äh, kann darüber spekulieren. Ich höre von Leuten, die irgendwie telepathische Erfahrungen machen und, und so weiter. In meinem Erleben ist das, äh, was, was äh, die Erinnerung von diesem Organismus sind diesem Organismus nicht wirklich zugänglich. Mhm. Also, Erscheinungen okay. sind unterschiedlich, wie diese zwei Gläser auch unterschiedlich sind. Mhm. Und das Wasser mhm. da drin ist äh, in gewisser Weise nicht das Wasser da drin, ja. aber irgendwie ist es Wasser. kommt es aus derselben Flasche mhm. als den, mhm. und so weiter. Mhm. Also dieses, das, das, das ähm, was eins ist vom Bewusstsein, ist das vor den Erscheinungen. Bevor es Wasser ist. War die Idee von Wasser im Glas. <lacht> bevor es Wasser ist, bevor es in verschiedene Gläser <lacht> gefüllt, gefüllt wurde. Und dann ist es immer noch das, dasselbe Wasser. Aber weißt du so, dieses Spiel der Erscheinungen ist einfach darauf aufgebaut. Ja, wenn du dir vorstellst, du hättest... Dieser Organismus hätte das Wissen von allen anderen Organismen und alle Erfahrungen gleichzeitig von, sagen wir mal, sieben Milliarden Menschen und dann die ganzen äh, Tiere noch dazu. So <lacht> weißt du ja. du bräuchtest okay. kein Buch mehr aufschlagen, weil ja. du weißt ja, was er geschrieben hat. Ja. Ja? So würde ich sagen, äh, so würde man äh, den lieben Gott bezeichnen. Ja, <lacht> theoretisch. <lacht> theoretisch ist wieder alles möglich. Ähm, also. Diese, äh, die Erscheinungen, die ja. da passieren, ja. haben einfach mit äh, Dualität zu tun, mit Unterschieden, wie du sagst, mhm. äh, hart, weich, heiß, kalt und so weiter. Ja. Und auf dieselbe Art ist es auch äh, Mann, Frau und äh, ein Mensch, ein anderer Mensch mhm. oder Mensch, Tier und mhm. so weiter. Es gibt mhm. so viele Unterscheidungen. Und diese Unterscheidungen, weißt du, so, wie, sollte ein, wie sollte ein Fuchs jemals einen Hasen fangen? wenn der Hase wüsste, was der Fuchs vorhat. Ah, meinst du nicht? <lacht> also wenn der Fuchs halt wüsste, dass der Hase, und so weiter. Ja. Aber in diesem, in diesem, ähm, also für mich ist es so, dass ich nicht weiß, was du denkst, schon gar nicht, wenn du nicht mehr im Zimmer bist. Mhm. Oder was du fühlst, oder was du machst, oder so. Mhm. Und ähm, das hat nichts zu tun mit dem, ähm, dass ich sehe, dass dahinter ähm, dasselbe Bewusstsein ist. Mhm. So also was einfach halt, ähm, so wie, sagen wir mal, die rechte Hand was anderes erlebt als die linke Hand. Richtig, okay? ja, so ja klar. Ja. Das sind einfach unterschiedliche ja. Empfindungen ja. Und, ähm, und Kräfteverteilung ja. und richtig. Ja. Aber das taucht im Bewusstsein auf? Das taucht im Bewusstsein auf. Also tauchen feste Stoffe, flüssige Sinne, alles das taucht im Bewusstsein auf. Das heißt, ist aus Bewusstsein gemacht, wenn das im Bewusstsein auftaucht? Es ist Bewusstsein in Form von etwas. Macht ist so ein Wort, was wieder ein bisschen missverständlich ist, als ob jemand das machen würde oder... Etwas, das gemacht hätte, mhm, aber es, ist, ja. es, es taucht im Bewusstsein auf und es ist Bewusstsein, das ist die momentane Gestalt, die das Bewusstsein gerade annimmt. Mhm. Das Bewusstsein zeigt sich als Energiefluss und dieser Moment ist ein Fluss von verschiedenen Energien, von Farben und Klängen und Festigkeiten und, und, Festigkeiten, <lacht> und Gefühlen. Ja. Ah. ah, ja. Ist also wenn ich, jetzt den, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ich lasse den Körper ein bisschen los, weil äh, der taucht ja auch dann bloß im Bewusstsein auf, oder bin ich Körper? Den Körper loszulassen, wäre die Frage, wer, wer ist es, der da loslassen ja. würde. Mit diesem Organismus verbunden sind aber auch die ganzen Sinneseindrücke, ja. Gedanken und so weiter. Also, wie gesagt, ohne Augen, sieht man nicht so viel. Richtig. Ja. Der Körper ist nicht das Einzige, was es dazu braucht. Also hier, ich lege mal ein Auge hin oder sowas. Ja, das Geht ja nicht. Das, ja, ja. das sieht dann auch nichts. Ja, das ist die Lebendigkeit, die durch den Organismus schaut. Die Lebendigkeit mhm. oder Bewusstsein ist einfach synonym, die diese ganzen Formen annimmt und in verschiedenen Organismen verschiedene Erfahrungen macht. So auch als Tisch. So auch als Tisch. Spekuliere ich mal. Die direkte Erfahrung ist, dass der Tisch was ist, was im Bewusstsein auftaucht, so wie alles andere. So wie jeder Gedanke von ich werde, ich habe, ich sollte. Auf dieselbe Art taucht ein Glas auf oder ein Tisch oder alles. Also ist das hilfreich, wenn man durch die Gegend läuft äh, und mal annimmt, dass alles Bewusstsein ist? Das ist ja nichts, was, was so in, in eines normalen Menschen Präsenz ist so oder äh, Gewahrsein oder das ist ja. Ja, das ist ja etwas, was man immer hat, wie ich gerade merke. Ja. Um. Ich glaube, dass, es, äh, dass wir durch diese Beschreibung hypnotisiert wurden, waren von äh, du bist das da drin und da draußen ist mhm. das andere mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, und wenn diese Beschreibung nicht geglaubt wird, wenn nicht sozusagen durch diesen Filter gesehen wird, ja. ist es ganz offensichtlich, dass, da, dass alles, was du jetzt gerade erlebst, ja. im Bewusstsein auftaucht. Ah, wenn ich nicht filter, dann ist einfach das alles da? Ist alles da. Und einige Schreiben, es geht halt dann los mit der Beschreibung, hey, das ist Bewusstsein. Ja. Ja, und ja. Wir haben noch nicht so genau gesagt, was ist denn Bewusstsein eigentlich? Ja. Und aber wenn wir sagen, das in dem alles auftaucht, <lacht> ist das sowieso unbeschreibbar. Das ist Bewusstsein, das ist halt einfach nicht eins von diesen Objekten. Das ist nicht wie so der große Behälter, in dem ja. das alles reinpasst ja. oder sowas. Sondern es ist einfach, ähm, ist alles nicht wirklich, Wasser ist auch nicht wirklich beschreibbar oder sowas. Aber Bewusstsein ist nochmal ganz unbeschreibbar. Weißt du, ja. wir haben hier lauter Objekte, ja. in unserer Wahrnehmung können wir unterscheiden, dieses Glas von dem Glas, ja. vom Tisch, ja. vom Körper ja. und ja. so weiter. Ja. Ähm, und äh, das geht mit Bewusstsein nicht. Das Denken sieht Bewusstsein als eins von diesen Objekten an, vielleicht ein ganz großes, wie, ja. ein, wie ein Feld, wie ein Raum oder sowas. Aber immer noch als, äh, als Objekt? Eher noch als Zwischenraum. Das wäre leichter, wenn ich mir vorstelle, zwischen den Gläsern, das ist Bewusstsein. Ja, das ja. geht eher, als dass die Gläser auch darin auftauchen quasi. Also, ja, wohl stimmt. Stimmt. Nee, du kannst jetzt diesen Zwischenraum nehmen. Ja, den kann ich nehmen. Ja, aber wenn ich oh, den ja. nehme, dann ist ja der hier auch. Also ja, das heißt, es genau. steht ja da dann auch Dieser Raum drin. ist nicht trennbar. Ja. ja. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich, das verstehe ich. Mhm. <lacht> Also um auf das zurückzukommen, ähm, du sagst, wenn, äh, wenn, wenn du annimmst, dass das alles Bewusstsein ist oder in Bewusstsein auftaucht. Ähm, meiner Ansicht nach ähm, brauchst du nur schauen, um, um das zu sehen. Ich glaube nicht, dass du was findest, Oh, jetzt, was außerhalb von Bewusstsein ist. Ja, wie ich gerade an den Gläsern gemerkt habe, scheint das zu sein. Ja. Weil wenn ich jetzt von, dem, von den Zwischenräumen ausgehe, sind überall Zwischenräume, überall. Mhm. Ob in den Molekülen, in den kleinsten Atomen, sind ja. überall Riesenzwischenräume. Und das ist aber auch alles sowieso auch in dem Raum, was der sogenannte Zwischenraum ist. Es ist mhm. ein, also gibt es ihn gar nicht. Ja. ja, Wissenschaftler würden das sofort äh, unterschreiben, dass das eine ganze Menge Nichts ist, ja. was halt irgendwie ein bisschen schwingt und dadurch den Eindruck von was Festem erweckt. Ja, finde ja. ich äh, ja. faszinierend. Ja. für mich eine Theorie, ja. die ich äh, denen glaube, ja. <lacht> und so weiter. Ähm, ich sehe ja keine Atome und auch nicht die... Ja. Ähm, das Ding aber, ähm, was ich sehe, ist, dass da Sinneseindrücke sind. Und was ich höre, ist, dass ja. da Sinneseindrücke sind. Was ich fühle, ist, dass da Sinneseindrücke sind. Und dass die alle ähm, letztendlich dieselbe Natur haben, sozusagen. Alle das, dasselbe sind. Ein Ausdruck vom... Bewusstsein wie, wie so ein Aufblühen oder so vom, vom Bewusstsein. Dass das Bewusstsein diese Gestalt annimmt und diese Gestalt sich ja. dauernd ändert und in Bewegung ist wie, so ein, wie ein Fluss hat.